Ja, es ist ja so, wir leben ja in unserem Umfeld, Open-Source-Bereich auch so ein bisschen in einer Blubberblase. Wir denken ja zum Beispiel Schweiz und Kugis, das ist, das geht zusammen. Da gibt es einfach praktisch gar nichts anderes. Aber ist das wirklich so? Und äh, da hat sich die Kugis-Anwendergruppe in der Schweiz dieser Frage auch angenommen. Und die Ergebnisse dieser Umfrage, die sie durchgeführt hat, präsentiert uns jetzt Hansjörg Stark. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich weiß gar nicht, was man im Ausland über die Schweiz denkt und Kugis, wusste ich gar nicht, ja, wie auch immer. Schönen guten Morgen. Ja, ich möchte euch in, in den nächsten Minuten äh, die Ergebnisse vorstellen einer Umfrage, die wir durchgeführt haben. Wir hatten äh, 15 Fragen formuliert, die zum einen mal ganz generell zu Kugis sind, äh, zum Anwendungseinsatz, äh, dann aber auch spezifisch. So ein bisschen die Beziehung Kugis Nutzer, Kugis Nutzer Gruppe. Das war ähm, eigentlich meine Hauptmotivation. Das kann ich ja hier in dem Sinn jetzt schon mal sagen. Also Ich denke, Projekte, Open Source Projekte oder Open Data Projekte leben natürlich hauptsächlich davon, dass es Freiwillige gibt, die sich da engagieren. Und ähm, meistens, wenn dann was gut ist, dann gibt es viele, die das nutzen, aber so ich sage jetzt mal den Return dann auch was beizutragen. Da klemmt es manchmal. Und für mich war so ein bisschen die Motivation herauszufinden, wie groß ist der Anteil von denen, die eigentlich aktiv mit Cookies arbeiten und von denen, die sich auch in irgendeiner Form in diesem Projekt engagieren. Und deshalb habe ich diese Umfrage dann initiiert. Auch ein bisschen im, im Kontext, äh, dass ich äh, vergangenes Jahr das Präsidium der Cookies Nutzergruppe in der Schweiz übernommen habe. Und da ist immer gut, wenn, wenn was Neues kommt und, dann, und man auch wirklich was macht. Gut, wir hatten die Umfrage im vergangenen Herbst durchgeführt. Das war im Zeitraum September bis Dezember. Und ähm, wir hatten dann am Schluss etwa 100, etwas über 100. Ähm, 120, 130 Rückmeldungen, ihr seht das hier auf der Folie. In der Schweiz haben wir natürlich im, im Vergleich zu Deutschland noch äh, die Schwierigkeit oder die Herausforderung, sagen wir es mal so, dass wir mehrsprachig sind. Das heißt, wenn wir eine Umfrage durchführen, dann müssen wir da auch eine gewisse Rücksicht drauf nehmen, weil sehr schnell kommt sonst der Vorwurf, dass das zu einseitig ist oder dass man da äh, zu wenig Rücksicht nimmt. Die Fragen übrigens für diejenigen von euch, die den Tagungsband haben, die findet ihr auf Seite 143 und 144. Ich habe die jetzt nicht explizit nochmal hier in, in meinen Folien aufgelistet. Also ihr seht, großer Anteil an deutschsprachigen Rückmeldungen, 92 kann man sagen, nun gut. Ich hätte vielleicht mehr erwartet, aber doch immerhin und etwa ein Drittel von dieser Zahl aus der französischsprachigen Schweiz. Und ich werde euch in nächster Zeit jetzt die, einfach die Ergebnisse soweit mal vorführen, dort, wo ich es für sinnvoll halte, etwas kommentieren. Und dann, wenn hoffentlich die Zeit noch reicht, auch gerne ein bisschen in den Dialog mit euch kommen. Vielleicht ist euch was aufgefallen, das uns bei der Auswertung nicht auffiel, oder ihr sagt, habt ihr an das gedacht, oder was, was macht ihr weiter, etc. Also der Dialog, den finde ich eigentlich noch schön. Tätigkeitsbereich. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Da haben wir gefragt, vier Bereiche zur Auswahl, also Non-Government Organizations, die NGOs, die öffentliche Verwaltung, ein privates Unternehmen oder einfach rein privat. Und ihr seht ähm, jeweils einerseits die, die Auswertung der Deutschsprachigen Antworten, dann der Französischsprachigen und dann habe ich das alles noch konsolidiert. Das ist meistens dann die größte Grafik, beziehungsweise hier nun unten links. Also man sieht, dass doch äh, insbesondere die öffentliche Verwaltung eine, ein, ein Umfeld ist, in dem Kugis offenbar sehr gut ankommt, sehr viel Einsatz findet. Wie zu erwarten natürlich Privatpersonen eher weniger und zu meinem Erstaunen eigentlich ein kleiner Anteil an NGOs. Und was eigentlich doch noch schön ist, dass ähm, insgesamt gesehen 48 Prozent ähm, Entschuldigung, 39 Prozent, 48 Antworten, 39 Prozent dann doch auch in, in privaten Unternehmen äh, Cookies zum Einsatz kommt, also nicht nur die proprietären GIS wie wir sie alle kennen. Dann ähm, Aktivität nach Regionen. Hier waren natürlich mehrere Antworten zulässig, weil ein Unternehmen je nachdem nicht nur in einer Region tätig ist und teilweise Niederlassungen hat oder teilweise auch Kunden. So sieht das aus. Wie zu erwarten Zürich, Großraum Zürich ähm, hat in dem Sinn die meisten Nennungen erhalten und dann äh, die Nordwestschweiz und auch äh, der ganze Raum Mittelland. Tessin, wie zu erwarten, das ist die italienischsprachige Schweiz, ganz im Süden ähm, ist hier wenn man so will, eher noch im Hintertreffen, beziehungsweise hier gibt es doch noch einiges an Potenzial. Erstaunlich hoch war für mich noch der Anteil außerhalb der Schweiz, also offenbar Unternehmen, die nicht nur schweizweit tätig sind, sondern auch international und dort insbesondere offenbar Kugis auch einsetzen für ihre Projekte. Wenn man die Verteilungen anschaut in Bezug auf Deutsch, auf die deutschsprachige Region und die französischsprachige Region, dann sieht man da eine etwas eher ausgeglichene Situation im deutschsprachigen Raum. Hingegen im französischsprachigen Raum ist so der ganze Genfersee-Bereich, ähm, äh, der ist offenbar doch deutlich, deutlich stärker vertreten. Die Tätigkeit nach ähm, Fachbereichen, da möchte ich jetzt im Detail eigentlich gar nicht so ähm, drauf eingehen, insbesondere nicht auf diese Auswertung. Man sieht, das ist relativ dispers. Ich habe das hier dann ein bisschen anders noch zusammengetragen, um das etwas besser lesbar zu machen. Also wir sehen hier, dass gerade im Bereich Aggregation und Publikation von Geodaten und im Bereich Natur und Umwelt und Planung Kugis besonders eingesetzt wird oder dass das diese Anteile am Gesamtkuchen sind, die die größten Teile für sich beanspruchen. Interessant war für mich, dass gerade im Bereich auch amtliche Vermessung und Leitungskataster Kugis Einsatz findet und dann halt eher noch so kleinere Nischenanwendungen. Ja, ich, ich denke, das dürfte möglicherweise in Deutschland ähnlich sein. Dann die Anzahl der Installationen. Hier sieht man, dass eigentlich der Großteil Installationen so zwischen 1 bis 10 liegt und danach wird es dann eher gering. Ich ich war erstaunt über, ich nehme mal an, dass das größere Verwaltungen sind, dort, wo man doch 250 Installationen oder bis zu 250 Installationen hat. Da nehme ich an, dass das größere solche Einheiten sind. Wo sind noch andere GIS im Einsatz? Wir wollten natürlich auch noch ein bisschen spüren, wie sieht das aus, also QGIS im Kontext von proprietärer Software. Und tatsächlich, wie zu erwarten, ist das natürlich so, dass in den allerwenigsten Fällen KUGIS das einzige Gieß ist, das im Einsatz steht und ihr seht, dass in, insbesondere in der deutschsprachigen Schweiz knapp ein Drittel ähm, doch immerhin Unternehmen sind, die eigentlich ausschließlich KUGIS einsetzen, das war für mich eher erstaunlich. In der französischsprachigen Schweiz ist der Anteil ähm, deutlich geringer, aber insgesamt betrachtet Etwa ein Viertel ähm, ist Kugis das Gieß und bei drei Vierteln ähm, ist es eines neben anderen. Wir hatten dann natürlich noch ein bisschen spezifischer gefragt, falls andere Gis im Einsatz sind, äh, welche sind das? Und wie zu erwarten war, ist natürlich ähm, das Haus Esri Gis ähm, am stärksten vertreten, gefolgt von Geomedia. Das hat sich auch ein bisschen den Hintergrund, dass gerade für Geomedia in der Schweiz gewisse Fachschalen, insbesondere in der amtlichen Vermessung, existieren, die diesen Anteil entsprechend hoch werden lassen. In der französischsprachigen Schweiz ist die Verteilung etwas anders. Dort kommt insbesondere auch MapInfo noch vor, was in der deutschsprachigen Schweiz so kaum genannt wurde. Das war bestimmt vor 10, 20 Jahren noch ganz anders. Also da hat MapInfo irgendwie wahnsinnig an Marktanteilen verloren. Die Nutzungshäufigkeit. Ähm, schön zu sehen, dass der tägliche Einsatz von, von Kugis offenbar doch recht hoch ist. Also mit dem Teil wird gearbeitet. Es dient beispielsweise nicht nur dazu, sage ich jetzt mal für eine gewisse Datenverifikation, alle paar Wochen, sondern damit wird offenbar wirklich, ähm, also wenn man täglich und wöchentlich zusammenfasst, doch sehr substanziell gearbeitet, das ist eigentlich wirklich schön. Sowohl in der deutsch- als auch in der französischsprachigen Schweiz. Eingesetzte Betriebssysteme, wollten wir auch noch wissen. Ähm, Windows, ganz klar. Ähm, interessant, dass Mac OS beispielsweise in der deutschsprachigen Schweiz noch etwas häufiger genannt wurde als in der französischsprachigen Schweiz. Das hätte ich jetzt, so wie ich ähm, unser Land kenne, eher umgekehrt erwartet. Aber wie gesagt, man muss zu all diesen Zahlen natürlich sagen, es sind, es sind Zahlen von denjenigen, die, die mitgemacht haben. Wie repräsentativ das dann tatsächlich ist, da, haben wir, da sind wir schon ein bisschen im Dunkeln, aber immerhin, ja. Und dann Linux denke ich mir, das hätte ich so erwartet. Und Android hat auch noch ein paar Nennungen. Aber wie gesagt, Windows, das Betriebssystem nach wie vor, dann haben wir noch ein bisschen Fragen gestellt in Bezug auf Einfachheit, in Bezug äh, Installation, Handling etc. etc. Und ähm, schön zu sehen, dass die meisten eigentlich sehr zufrieden sind hier. Also dass die Installation offenbar gut funktioniert, dass das äh, jetzt im Vergleich zu proprietärer Software beispielsweise nicht irgend so ein Pain ist, wo die Leute sagen, dass Tool wäre zwar gut, aber bis ich das überhaupt nur zum Laufen bekomme, etc. etc. Also das sieht eigentlich doch sehr gut aus. Über 90 Prozent finden die Installation einfach oder sehr einfach. Wie häufig äh, soll ein Update durchgeführt werden, ist im Moment auch eine ganz große Debatte ähm, im Cookies org äh, ähm, da haben wir schon gemerkt, dass, ähm, dass sich unsere Nutzer zum Teil schwer, tu oder schwer tun, dass diese häufigen Zyklen doch auch eine gewisse, ähm, teilweise Überforderung sind, das immer wieder aktiv zu halten, insbesondere wenn dann vielleicht noch gewisse Komponenten oder, ähm, sage ich jetzt mal, Add-ons oder sonstige Dinge mitgeführt werden, die dann vielleicht mit der neuen Version nicht mehr ganz so reibungslos passen etc., ähm, da haben wir auch so von unserer Nutzergruppe gespürt, hey, ähm, bitte, bitte vielleicht auch mal ein bisschen langsamer. Und ich für meinen Teil würde sagen, hier sollte man auch noch, das ist vielleicht unsere Aufgabe als, als Verein, hier sollte man noch etwas deutlicher kommunizieren, was sind diese regelmäßigen Updates und was ist die LTR-Version, dass man ähm, da deutlicher vielleicht noch macht. Wenn jemand die LTR-Version einsetzt, ist er nicht einfach von gestern sondern ähm, das ist einfach die stabile Version, die empfohlen wird, gerade wenn noch andere Packages oder andere Komponenten mitgetragen werden sollen, dass man das vielleicht dort noch ein bisschen besser herausstellt, dass das nicht etwas Geringeres ist in dem Sinn. Natürlich ist nicht die aktuellste Funktion dann vorhanden, aber nichtsdestotrotz dafür ist Stabilität ähm, eher garantiert. Hauptaufgabe und Einsatz, also in dem Sinn, welche Funktionalität und so weiter werden am meisten verwendet, fand ich eigentlich sehr schön, dass das ziemlich ausgeglichen ist, also sowohl Analyse und die Datenprozessierung als auch die Darstellung etc., Visualisierung wurde am stärksten genannt, aber das ist alles so ein bisschen ähnlich, zeigt für mich, dass Kugis in dem Sinn, ich, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen ein abgerundetes Paket ist, und nicht einfach nur für das gebraucht wird oder nur dort seine Stärken hat, aber fürs andere brauche ich, brauche ich dringend ein anderes System. Hat mich eigentlich hier sehr gefreut. Dann die äh, Typologie, ganz klar: Desktop, insbesondere in der deutschsprachigen Schweiz am meisten eingesetzt. In der französischsprachigen Schweiz ist der Server noch ein bisschen stärker, wenn man das miteinander vergleicht. Und ähm, mobil wird doch auch, auch ähm, zu einem gewissen Grad genannt. Benutzerfreundlichkeit, hier sieht es nicht ganz so optimal aus, wie beispielsweise bei der Einfachheit der Installation. Meine These ist, oder mir geht das selbst so, dass ich denke, ähm, oder dass ich eigentlich sehr beliebt machen würde, auch in der ganzen cookies community insbesondere auch bei der Entwicklung, ähm, doch auch mal, substanzielle Ressourcen einfach in die grafische Benutzeroberfläche zu investieren. Äh, da orte ich manchmal, dass man zwar enorm viel einstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr ja gestern im Kugis-Vortrag wart bezüglich kartografischer Darstellung, Da kann man ja enorm viel einstellen. Aber ich finde, manchmal ist das auch etwas überfordernd. Oder ich glaube, hier es gibt ja da Spezialisten, die sich insbesondere mit, mit User Experience befassen und, und, und auch, sage ich jetzt mal, sogar forschen. Oder, oder eine Ausbildung haben und ich denke, es wäre toll, wir könnten solche Leute noch ein bisschen mehr integrieren, die uns auch mal ein konstruktives Feedback geben, was können wir da verbessern, um diese Nutzerfreundlichkeit äh, noch, noch etwas stärker zu machen. Dann Absturzhäufigkeit, auch nicht ganz so ähm, positiv. Hier ähm, nehmen die Leute doch wahr, dass hin und wieder. Kugis sich dann einfach aufhängt oder verabschiedet. Also das wird in dem Sinn schon auch wahrgenommen oder trifft einfach auch ein. Zufriedenheit mit der Zweckerfüllung, hier sehe ich dann doch eine deutliche Unterscheidung zwischen dem deutsch- und französischsprachigen Bereich. Wenn man das dann aber konsolidiert, schweizweit ist es doch ähm, ausgeglichen zwischen zufrieden und sehr zufrieden. Also ähm, das ist eigentlich schön, oder dass wir sagen können, unsere Anwender die sind zufrieden mit dem Tool, ja. Wahrscheinlich sind die, die es nicht sind, ähm, die setzen es gar nicht mehr ein. Dokumentation, das ist auch, denke ich, ähm, ähnlich wie äh, die, die Nutzerfreundlichkeit hier ordentlich auch noch Potenzial, noch Luft nach oben, äh, dass man hier noch einiges machen könnte, äh, dass einfach das Gesamtpaket oder den gesamten Eindruck der Software noch verbessern würde. Support-Optionen, hier war für uns dann ähm, am Schluss erstaunlich oder erstaunlich eine der Erkenntnisse, dass wir festgestellt haben, äh, kostenpflichtiger Support oder Support als Dienstleistung wird eher nicht so in Anspruch genommen, sondern man hilft sich hauptsächlich über, über die offenen Kanäle, über die Foren oder so, aber nicht so, dass man sagen kann, hier besteht jetzt ein Markt, ähm, der, der sehr aktiv ist, ja, wo man sagen kann, doch, das ist wirklich ein Bedürfnis, die Leute sind auch bereit, was dafür zu bezahlen, hier kann man ähm, tatsächlich was so aufbauen. Vielleicht ändert sich das, ich weiß nicht, vielleicht müsste man den Markt auch aktiver beackern, aber insbesondere einfach die Feststellung, ähm, kostenpflichtiger Support wird kaum in Anspruch genommen. Dann ähm, ebenso ein bisschen meine Motivation, Mitgliedschaft, ähm, sind Sie Mitglied in der in, in unserer Schweizer Kugis-User-Gruppe und ähm, das hatte ich in etwa erwartet, dass die Mehrheit der Teilnehmenden oder der Anwender eben nicht Mitglied sind und da ist natürlich mein, mein Wunsch, dass wir die noch etwas stärker integrieren können oder dass wir noch einen Großteil von diesen abholen können, unsere Nutzergruppe so weit attraktiv machen können, dass die sich hier auch melden, engagieren, und, und dass wir so einfach auch etwas mehr Schub bekommen. Also nicht nur Nutzer zu sein, sondern in irgendeiner Form auch solche, die sich da engagieren. In der französischsprachigen Schweiz sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Dann ähm, habe ich natürlich, oder hatten wir gefragt, warum denn nicht? Und ähm, die Argumente so jetzt mal konsolidiert sind, kein Bedarf. Ja, ich habe es auf meiner Agenda einfach noch nicht gemacht oder keine Ressourcen, mich zu engagieren oder eben quasi, was, was habe ich davon? Und ähm, eigentlich sowohl Deutsch wie auch französischsprachige Schweiz. Dann ähm, für diejenigen, die Mitglieder sind, was würdet ihr ändern, was hättet ihr lieber, was wolltet ihr mehr? Der Wunsch nach mehr Austausch kam, ähm, eine tiefere Hürde bei der Mitarbeit. Ich glaube, Kugis wird häufig doch, wenn es um Mitarbeit geht, noch so wahrgenommen, man muss so ein bisschen Freak sein oder man muss sehr gut codieren können. Und dann ist man mit im Boot. Und ich glaube, hier gibt es sicher noch ganz viele andere Aspekte, bei denen man ähm, helfen oder sich engagieren kann. Und ich denke, das dürfte man noch etwas stärker gewichten und kommunizieren. Ja, und ähm, finanzielle Ressourcen, wobei ich eigentlich denke, dass wir in der Schweiz da schon ziemlich gut unterwegs sind. Aber grundsätzlich sind die Leute eigentlich sehr zufrieden. Was sollte verbessert werden? Wie gesagt, auch hier grundsätzlich sehr hohe Zufriedenheit, nicht zu komplex werden. Das geht für mich wieder in Richtung ähm, Nutzeroberfläche etc., auch Funktionalität. Da so gut, einen guten Kompromiss zu finden, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Performance wurde angesprochen, dass die besser werden sollte und auch die Stabilität. Und dann noch in Bezug auf Funktionalität einzelne Nennungen, die ich jetzt hier so nicht kommentiere. Was wäre der Beitrag, wollte ich dann auch noch wissen. Also, was, was würdet ihr dann ähm, dazu beitragen? Ganz viel wurde genannt, sich finanziell zu engagieren, um danach beispielsweise weitere Entwicklungen äh, zu promoten und zu unterstützen und ähm, Cookies generell einfach ähm, bekannt zu machen, mitzugeben oder allenfalls eben das Engagement, denn beispielsweise beim Testing, oder in der Schweiz sind wir auch daran, einzelne Fachschalen zu schreiben und Bugs zu melden. Also mein Fazit, generell sind die Nutzer, zumindest die, die teilgenommen haben, eigentlich sehr zufrieden. Wir haben eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen der deutschen und französischsprachigen Schweiz. Verbesserungspotenzial wurde geortet in den Bereichen Stabilität, Dokumentation und ähm, Nutzerinterface. Ähm, ähm, Wunsch nach mehrfachlichem Austausch und dann doch auch das Signal einer Bereitschaft zur finanziellen Beteiligung und ähm, kommerzieller Support, das hatte ich erwähnt, kaum in Anspruch genommen und ähm, die Frage, was ist der Benefit, also hier müssen wir uns als Verein auch Gedanken machen, bin ich sicher vor, wenn wir von euch aus Deutschland da vielleicht noch ähm, den ein oder anderen Input bekommen oder wie das bei euch wahrgenommen wird, und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt mal sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich, oder wir nehmen sehr gerne Rückmeldungen entgegen, auch Ideen oder sowas und ähm, suchen da jetzt ähm, auch vielleicht mit Thomas den Austausch mit der deutschen Anwendergruppe. Vielleicht ergibt sich da was in diesem oder im nächsten Jahr, dass man da in irgendeiner Form was zusammen machen könnte. Oder für uns wäre natürlich auch spannend, wenn ihr, falls ihr die Ressourcen habt, diese Umfrage auch in Deutschland durchzuführen dass man das dann auch mal vergleichen kann. Also da stellen wir gerne all das zur Verfügung, was, was wir können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr stark für diese interessanten Ergebnisse. Ich sehe hier einige Kugis-Anwender, aber auch Kugis-Entwickler. Ich denke mal, der eine andere hat dazu Anmerkungen und Fragen. Gerne, ja. Danke recht herzlich für die Ausführungen. Mich würde interessieren, an wen waren denn diese Fragen adressiert? Also wer, welche Menge an Adressen habt ihr da angeschrieben und wie seid ihr überhaupt zu den Leuten gekommen, die dann beantwortet haben? Ja, ja. wir haben das, sage ich jetzt mal, so ein bisschen guerillamäßig gemacht, im Sinne von einfach unser Netzwerk nutzen, das wir hatten. Also es gibt in der Schweiz noch so eine für, für Geo-Interessierte so, so eine Plattform, die heißt GeoWebForum. dort haben wir was ähm, gepostet, dann natürlich ähm, in, in der Nutzergruppe auch mit der Bitte streut das, etc. Et ähm, mein Wunsch wäre natürlich gewesen, aber das ist, ähm, das geht natürlich dann in Richtung ähm, Privacy, dass man quasi ähm, beim Kugis-Starten vielleicht mal so ein Pop-up hat, ja, wo man sagen kann, du pass auf, hier ist eine Umfrage, wäre schön, wenn du teilnehmen könntest, ohne irgendeine Verpflichtung oder ohne irgendwie eine Androhung, aber einfach so die Info, oder dass man sowas hätte machen können. Aber das natürlich dann, warum kommt jetzt das und so weiter. Also es war, sage ich jetzt mal, um die Frage zu beantworten, wir hatten nicht eine Adress Adressliste, die wir systematisch angeschrieben haben, sondern haben einfach darauf gehofft, dass sich das auch über soziale Medien vielleicht oder so verbreitet. Ja, hat noch jemand eine Frage? Es ist vielleicht mehr eine technische Frage. Du hast angesprochen, dass die Updates, dass das so ein bisschen ein Thema ist. Ist es richtig, wenn man ein Update machen muss, muss man die alte Version deinstallieren oder eine neue installieren? Nein. Gibt es eine Update-Funktion? Also also, dass du quasi direkt aus aus, dem, aus der aktuellen Version sagen kannst, Update. Ja. Oder, ich meine, man muss runter, in, äh, man, man muss die, das neue Package ähm, runterladen und dann wieder installieren. Aber es ist kein Problem, dass zwei Versionen parallel laufen. Okay. So. Ja. Können wir dazu was sagen? Ja, gerne. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich war äh, letzte Woche in der kantonalen Vermessung in Schaffhausen und da hat mir Romy Di Fili mir gesagt, der hat alle drei Versionen, die Zweier, die drei Vier Long Term Release und die drei Sechser parallel laufen. Das geht heutzutage. Aber ich glaube die Frage war in eine andere Richtung, oder? Ja, ja die Frage war, glaube ich, mehr, kann ich, wenn Cookies läuft, einfach sagen, Update und dann es abgedatet so und nicht den Installationsprozess aktiv anstoßen. So war, glaube ich, die Frage, oder? Andreas, weißt du da mehr? Ich glaube, es geht nicht. Jürgen. Nee, dafür gibt es keine Funktion. Man kann zwar alle parallel installieren, aber man... Hallo? Ja, also dafür gibt es keine Funktion für Updates aus Kugis heraus. Äh, aus Kugis heraus auch nicht. Aber äh, Aninstaller gibt es schon. Also wenn man den Standalone-Installer benutzt, dann kriegt man auch einen, kann man auch einen Aninstaller machen. Wenn man aus GOVW aus dem äh, Online-Installer das macht, dann kann man auch deinstallieren, aber ja da macht man normalerweise updates ja hat noch jemand eine frage äh, ja. da gibt es noch eine wortmeldung äh, als ich die, deinen Vortrag zum ersten Mal hörte in der Kugis User Gruppe Schweiz, dachte ich, was interessiert mich eine Umfrage. Äh, wenn eine Firma eine Umfrage macht, dann will sie wissen, äh, wie sie ihre Produkte besser verkauft kann ja hier nicht sein, oder wenn die Politiker Umfragen machen, dann äh, machen sie eine Umfrage, weil sie ja dann wieder gewählt werden wollen. Was passiert jetzt, was ist das Motiv gewesen, die Umfrage zu machen und was passiert damit, ist ja jetzt eben schon angeklungen. Das finde ich sehr spannend. Ist das jetzt eine Frage oder war das ein Kommentar? Beide, beides Frage, ja, was passiert damit? Ich hatte jetzt ja weiter? ganz zu Beginn ähm erwähnt, was mich motiviert hat, oder? Also, dass ich eigentlich möchte, dass diejenigen, die Kugis nutzen und auch davon profitieren, dass die sich in irgendeiner Form auch wieder erkenntlich zeigen in diesem Projekt. Und, ähm, und da ein bisschen zu sensibilisieren, eigentlich, hey, das Bewusstsein, ich, ich nehme was kostenlos oder gratis oder einfach so, jetzt im Vergleich zu anderer teurer, proprietärer Software. Ähm, vielleicht könnte ich auch mal drüber nachdenken, was kann ich zurückliefern? Und in irgendeiner Form, oder? Das kann sein, dass man sagt, ich, ich organisiere mal ähm, ein Treffen für unsere Gruppe, für unsere Nutzergruppe. Es kann sein, ähm, ich arbeite an der Dokumentation mit oder irgendwas, ja. Oder ich halte mal einen Vortrag zu dem, was wir damit machen, um, um mein Wissen auch zu teilen, etc. etc. Aber einfach, dass man merkt, ähm, hier, ich profitiere davon. Und ähm, ist eigentlich nichts anderes als recht, wenn ich auch wieder was zurückgebe. So, das war eigentlich so ein bisschen meine, meine Motivation. Ohne Druck, aber trotzdem zu sagen, je mehr sich engagieren, auch vielfältig, desto weiter kommen wir insgesamt als Gruppe. Ja, dieses Statement lasse ich einfach mal so stehen und gerne. bedanke mich nochmal bei Hans-Jörg Stark. Sehr gerne.